Mit diesem Video möchte ich etwas nachholen, was ich leider während unserer Präsenzsitzung nicht mehr geschafft habe zu erläutern. Genauer möchte ich auf wissenschaftliches Wissen eingehen, weil das etwas ist, was euch in eurem Studiengang prägt und wo wir dann auch anknüpfen können. Dabei hatte ich euch zu Beginn des Seminars eine Aufgabe gegeben, nämlich über die Learning Snacks, nachzudenken, was für euch eigentlich Wissen ist. Zumindest haben die beiden Fragen, die ich hier nur darstellen will, darauf abgezielt, nämlich die Frage, was für eine Art von Wissen wird in den Learning Snacks überhaupt abgefragt? Und in der daran anschließenden Frage darauf nur einzugehen, wie ihr Wissen von Daten einerseits und Informationen andererseits abgrenzt. Und am Ende gibt es dazu auch eine kurze Aufgabe in einem Padlet. Ich hoffe, ihr könnt euch auch noch an dieses Bild bzw. an diese Folie erinnern, dass dieser Spruch von Heinz Erhard tiefgründiger ist, als man gemeinhin annehmen würde. Und ich möchte genau diesen Spruch jetzt als inhaltliche Überleitung zu unserem Thema nutzen, indem ich ihn ganz kurz umformuliere. Dann lautet nämlich, Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken folgendermaßen. Menschen können etwas glauben, was nicht der Fall ist, und ein Ding kann viele Bezeichnungen haben. Dieses Zitat stammt von Michael Tomasello, wohl einem der profiliertesten Wissenschaftler, der sich mit dem Thema des Denkens, der Entwicklung des Denkens und der Einmaligkeit des Denkens von Menschen auseinandersetzt und das in vielen vergleichenden Experimenten zwischen Kindern und unseren nächsten Verwandten, nämlich Affen, genauer Schimpansen und Bonobos, untersucht hat. Er kommt dabei über die Sprachfähigkeit, was kein Wunder ist, das sind nämlich auch alles lange schon untersuchte Zusammenhänge, die aus meiner Sicht aber im Rahmen der digitalen Transformation und des Paradigmenwechsels eine völlig neue Bedeutung bekommen. Von diesem Glaubensgrundsatz nun zur Frage wissenschaftlichen Wissens möchte ich ebenfalls anschließen an die Einstiegs- Überlegungen beziehungsweise noch einmal an die Learning Snacks und die Frage, was unterscheidet Wissen von Informationen, mit diesem Zitat von Eva Eimter-Stolbrink, die sich in einem Aufsatz zum Thema wissenschaftliches Wissen mit der Problematik auseinandersetzt, dass vielfach inhaltsleere Informationen das Wissen oder das Studium dominieren, die andererseits nicht auf Überprüfbarkeit hin angelegt sind. Man muss also den jeweils Vortragenden, den Referentinnen, Referenten, Dozenten, Professorinnen und Professoren entsprechend glauben, dass es so ist. Für sie ist deshalb insbesondere beim wissenschaftlichen Wissen ganz streng damit verknüpft, dass es auch eine Nachvollziehbarkeit geben muss, wie ihr als Studierende oder Menschen ganz allgemein eben zu diesem Wissen gelangen. In ihren Worten nummer wie... Der Prozess der Erkenntnisgewinnung abläuft, was ihn ausmacht und letztlich jetzt auf Seite der Hochschulen und Universitäten, wie er zu gestalten ist, damit er tatsächlich zu einem wissenschaftlichen Wissen führt. Diesen Weg und Prozess möchte ich jetzt nachzeichnen, doch bevor ich das mache, ein paar Begriffe, die dabei vorkommen. Solltet ihr euch dabei ein wenig unsicher sein, könnt ihr jederzeit hier nachschauen und nachblättern. Hier sind nunmehr die wichtigsten Begriffe erläutert, was sie bedeuten und hoffentlich geht aus dieser Bedeutung hervor, warum sie letztlich auch Verwendung finden. Ich fange mit dem Begriff der geteilten Intentionalität an weil er die Grundlage für unsere Fähigkeit, Wissenschaft zu betreiben, darstellt. Weil er überhaupt die Fähigkeit darstellt, dass wir zwischen subjektiven Empfindungen und objektiven Tatbeständen unterscheiden können. Und weil sie letztlich das ausmacht, was Michael Tomasello als die Einzigartigkeit des menschlichen Denkens und Wissens und des Menschseins allgemein bezeichnet, Nämlich, dass wir als Menschen die Köpfe zusammenstecken können und dabei etwas produzieren, erfinden und umsetzen können, was größer ist, als jedes einzelne Individuum jemals erreichen könnte. Ich habe dazu die zwei Zitate mitgebracht, die ich jetzt gar nicht vorlesen möchte. Wichtig ist mir daran die Hervorhebung, die ich gemacht habe, nämlich, dass es um etwas geht, was gleichzeitig stattfindet. Das heißt, wir haben im Rahmen unseres Denkapparates immer gleichzeitig sowohl die individuelle Perspektive repräsentiert als auch die objektive Perspektive in unserem Geist. Die Grundlage dafür ist, dass wir als Menschen unsere Aufmerksamkeit zielgerichtet gemeinsam auf ein Objekt, auf eine Aufgabe, auf etwas, eben, was uns verbindet, richten können ohne die individuelle Perspektive zu vernachlässigen, zu vergessen dabei. Denkt nochmal an das Bild der Feuerwehr, des Einsatzes, dieser Gemeinschaftshandlung, wie ich es im Rahmen unserer ersten Präsenzsitzung bezeichnet habe, in der sowohl das gemeinsame Ziel präsent ist, nämlich das Feuer dieses Hauses zu löschen, als auch natürlich jedem einzelnen Beteiligten darin klar ist, welche Rolle er spielt, welche Interessen er einbringt und was letztlich seine Aufgabe ist. In diesem, wie ich finde, sehr schönen Zitat, das Bezug nimmt auf die Forschungen und auf die Überlegungen von Michael Tomasello, wird nun mal deutlich, was sich beim Menschen dadurch verändert hat im Laufe ihrer Evolution gegenüber eben unseren nahen Verwandten, also sprich den Affen, insbesondere hier den Schimpansen. Das ist nämlich das, aus dem ich und du also dem jeweiligen Gegenüber, ein gemeinsames Wir entsteht. Und das ist wirklich wortwörtlich zu nehmen, etwas Gemeinsames, in dem sich die einzelnen Individuen enthalten fühlen und auch sind. Und die Entstehung dieses Wir ist nicht nur, was alles verändert, sondern dieses Wir, diese gemeinsame Perspektive auf etwas bei unterschiedlichen Interesselagen, bei unterschiedlichen Deutungen auch des Ganzen, führte in der Phylogenese, also sprich in der Entwicklung des Stammbaums der Menschen, wenn man das etwas salopp formulieren will, dazu eben auch objektive Kriterien feststellen zu können. Also etwas, was das jeweilige individuelle Interesse oder die individuelle Perspektive, das individuelle Wissen, die individuelle Informationen, die man zur Verfügung hat, immer schon übersteigt. Gehen wir nochmal zurück auf die phylogenetische Ebene, also auf die Ebene, wie sich das Ganze im Laufe des Menschwerdens, der Menschheit entwickelt hat, lässt sich das vielleicht grafisch so am besten darstellen, wie ich es hier versucht habe aufzubereiten. Oben ist die gemeinsame Ebene, also beispielsweise die Aufgabe, die Handlung oder auch der Gegenstand, der für verschiedene beteiligte Menschen in den Vordergrund tritt. Aufgrund dieser gemeinsamen Ebene, dieses Wir, das hier entsteht, ergibt sich die Möglichkeit, objektives Wissen zu generieren oder auch zu lernen, was andere denken. Nur mit konkreter, es geht darum, aus dieser gemeinsamen Ebene in Beziehung zu den unterschiedlichen, wie ich unten dargestellt habe, individuellen Ebenen, also den Rollen und Perspektiven, die die Einzelnen in diesem Wir einnehmen, ergeben sich nämlich plötzlich Fragen derart zu sagen, also der oder die bezeichnet das Ding ja ganz anders. Ja, der Rekurs auf vorhin, das werden unterschiedlich benannt, die Gegenstände. Oder aber, der sieht was ganz anderes in diesem Aspekt, in diesem Gegenstand als ich. Das müssen wir irgendwie abgleichen. Und zwar nicht nur im Nachhinein, sondern am besten noch während des Tuns, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass sie diese gemeinsame Handlung nicht stattfindet oder scheitert, weil das nicht zu einem Abgleich kommt, dieser verschiedenen Perspektiven. In jedem Fall ist diese geteilte Intentionalität, also das, was die Beteiligten in diesem Wir ausmacht die Intention, die Absicht, sich auf etwas zu konzentrieren, etwas gemeinsam zu machen, die Basis dafür, individuell nicht nur daran teilzuhaben, sondern auch zu lernen von anderen und auch das Wissen zu entwickeln. Michael Tomasello verwendet dafür den schönen Begriff der Triangulation, das heißt, Gegenstände, die objektive Welt um uns herum, wird durch unterschiedliche Perspektiven geformt und wissenschaftlich durchdrungen. Das gilt letztlich auch für das Lernen, weil das eben Teil dieser Handlungskonzeption von Menschen ist, dass wir eben dadurch in die Lage versetzt werden, voneinander zu lernen, also nicht alle Erfahrungen selbst machen müssen, sondern eigentlich in einem geradezu gigantischen Ausmaß die Erfahrung anderer zur Grundlage nehmen können, darauf eigene Erfahrungen aufzusetzen. Nur mehr in der wissenschaftlichen Welt, aus dem Wissen, das andere generiert haben, eben durch, eine, durch das Lernen dieses Wissens, neues Wissen hinzuzufügen, Altes vielleicht auch zu verwerfen. Und in dem Bild mag das vielleicht ein bisschen zum Ausdruck kommen, die zentrale Grundlage dabei ist die Zeigegeste, das heißt, dass Menschen auch auf unterschiedliche Facetten aufmerksam machen können und dass zugleich diese unterschiedlichen Facetten der Kern dessen sind, überhaupt zu entdecken, es gibt noch was anderes als das, was ich glaube oder was ich persönlich für mich so denke. Hier noch einmal der Rückbezug zu Heinz Erhardt. Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken. Ich glaube, das ist ein Kernbestand von Wissenschaft, dass man das eben in der gemeinsamen Erarbeitung der Perspektiven nur mehr überprüft. In unserem Fall, also nunmehr bezogen auf das wissenschaftliche Wissen und auch die Sprache und Sprachhandlungen, ist es so, dass die Phylogenese, also die gemeinschaftliche Entwicklung der Entwicklung der jeweiligen Individuen vorausläuft. Die Sprache, die gesprochen wird, kann man eben nur lernen, wenn man in der Sprachgemeinschaft aufwächst, die sie spricht. Entsprechend ist es auch mit der Ausprägung der geteilten Intentionalität, die praktisch auch für jedes Individuum natürlich nochmal neu gelernt und erworben werden muss. Das macht auch das Spannende der Versuche von Michael Tomasello auf, der nämlich nachweist, in welchen Stadien bereits Kinder welche dieser Stufen dieser Entwicklung der geteilten Intentionalität durchlaufen. Diese Grobe Skizze habe ich auch hier nochmal versucht, grafisch umzusetzen. Und für Michael Tomasello ergibt sich dann aus der gemeinsamen Intentionalität auch die kollektive Intentionalität. Also die Möglichkeit, tatsächlich Wissenschaft zu entwickeln, Kultur zu pflegen und weiter zu transportieren und das alles über organisierte Lernprozesse systematisch verfügbar zu machen. Hier nochmal am Beispiel der Sprache gezeigt, wo wir zunächst mal Ähnlichkeiten in der Entwicklung haben, wie die nächsten Verwandten. Dass es also gezielte Bewegungen gibt, andere aufmerksam zu machen, das ist mit Intentionsbewegungen gemeint. Und es gibt Aufmerksamkeitsfänger, das sind diejenigen, denen diese Geste gilt. Das lernen Kinder, Babys bereits sehr, sehr früh. Und zwar früher als unsere nächsten Verwandten. Aus diesen Zeigegesten, aus diesen eher bildlichen, erst einmal aufzufassenden, also ikonischen Zeichen, entsteht Zug um Zug die sprachliche Kommunikation und das Lernen dieser Sprache von den Erwachsenen. Über den weiteren Entwicklungsprozess entsteht die Kommunikation und so etwas wie der selbstüberwachte Diskurs, das meint, dass meine sprachlichen Äußerungen bereits sehr früh gar nicht mehr nur davon geprägt sind, was ich jetzt selbst so für mich denke und ausdrücken will, sondern dass sie von Anfang an auf Kommunikation im Sinne eines wechselseitigen Austauschs angelegt sind, indem ich selbst in der Lage bin, auf mein Gegenüber einzugehen und mit ihm in einen Diskurs zu treten, indem es darum geht, sich auszutauschen über die eigenen Perspektiven. Oder über Argumente beispielsweise bezüglich eines bestimmten Wissensgebietes. Genau diese kollektive Intentionalität ermöglicht uns die Etablierung überhaupt eines Bildungssystems, indem wir genau diese Möglichkeiten des Wissenserwerbs professionalisieren und damit alle nachwachsenden Generationen in die Lage versetzen, am derzeitigen Stand und Diskurs teilzuhaben und diesen vor allem weiterzuentwickeln. Auch hier. Mag dieses Bild zeigen, dass da unmittelbar zusammenhängt, dass wir eben das gemeinsam mit anderen machen, dass andere, die vielleicht schon erfahrener sind, uns auch darauf aufmerksam machen auf bestimmte Dinge, uns zeigen, wie Zusammenhänge sind, so dass, wie es Michael Tomasello hier schreibt, zwar Kinder dieses alles rekonstruieren müssen, also das heißt für sich selbst nur neu entwickeln, dass es aber nicht so ist, dass wir das durch die Lehre beibringen, sondern dass sie lediglich lernen, auf was sie achten müssen, wie sie rekonstruieren können, wenn man beispielsweise eben bestimmte Dinge erst einmal reflektiert, nicht für bare Münze nimmt oder eben nicht mehr alles glaubt, was man so denkt. Hier nochmal ein Beispiel von Michael Tomasello selbst, der das am Lernen des Tango-Tanzens nochmal deutlich machen will, was das bedeutet und warum aus meiner Sicht das soziale Lernen das eigentliche Kernthema der digitalen Transformation darstellt, habe ich auch hier nochmal versucht, das grafisch darzustellen. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch hier erst einmal Gemeinsamkeiten zwischen unseren nächsten Verwandten und der Entwicklung von Kindern, von Kleinkindern insbesondere, die in dem Fall bis hin zur Fortbewegung in der Gruppe gleich laufen, ja, mit unterschiedlichen Altern, wo sich etwas rauskristallisiert, aber wo dann eben diese ein Stück weit auch kollektiven Fähigkeiten vorhanden sind. Im Falle der Menschen bzw. der Kinder ab so zwei, drei Jahren das gemeinsame Spazieren gehen. Es dauert noch ein bisschen, bis Menschen dazu in der Lage sind, so etwas wie eine normative, exekutive Selbstregulation zu etablieren, in der Menschen mit Anleitung etwas lernen können, also von den anderen etwas vorgemacht bekommen, hier also das Thema Tango-Tanzen, das zurückgeht eben auf dieses gemeinsame Spazierengehen, auf die Fortbewegung in der Gruppe, die aber bereits induziert ist dadurch, dass ich mich selbst kontrollieren kann. Also die exekutive Selbstregulation heißt, meine Handlungen danach ausrichte, was ich dazu denke, welche Pläne ich habe, welche Intention ich verfolge. Und das Ganze nur mit normativ in dem Sinn grundgelegt, als es eben darum geht, bestimmte erwartete Haltungen, also was ich tun soll in einer Gemeinschaft mit Menschen, dass das die Grundlage meines eigenen Handelns wird. Ich glaube, das Entscheidende daran ist, und darauf legt Michael Tomasello viel Wert in seinen Feststellungen, dass das nicht als Gefängnis oder irgendwie eine Einschränkung des Individuums zu sehen ist, sondern genau das Gegenteil dessen darstellt, erst die normative exekutive Selbstregulation, das heißt also die Anpassung meiner Erwartungen an die Gruppe und der Gruppenerwartungen wiederum an mich, ermöglichen es überhaupt, dass ich in diesem Rahmen sowas wie Individualität entwickle, auf der einen Seite, und zum anderen auch meine eigenen Handlungen oder meinen eigenen Handlungsspielraum systematisch erweitern kann, weil ich eben nicht alles selbst machen muss oder selbst erfahren muss, sondern es eben beigebracht kriegen kann von den anderen, die Erfahrungen schon gemacht haben, die es besser können, wie auch immer. Also das heißt, aus diesem sozialen Kontext ergibt sich die Individualisierung und die individuelle Professionalisierung und gerade nicht umgedreht. Das ist mir total wichtig in der Feststellung. Das zweite, was daraus folgt, das ist hier mit diesem Zitatnummer von Michael Tomasello schön ausgedrückt, ist, dass diese biologisch geerbten Fähigkeiten, die so einzigartig sind, die die Menschen einzigartig machen, in der Interaktion mit den anderen ausgeführt werden müssen. Das heißt, sie sind streng genommen gar nicht lehrbar, also dass ich vorne jemand hinstellt und sagt, so und so ist es, sondern sie müssen praktiziert werden, damit all die kognitiven Wirkungen auch realisiert werden können. Und das bedeutet ganz tiefgreifend, dass beispielsweise eben auch soziale Kompetenzen gemeinsam entstehen und gemeinsam praktiziert und ausgeübt werden müssen. In der Interaktion mit den anderen werden sie voll umfänglich entwickelt und auch erst wirksam. Das heißt, sie zeigen sich auch erst im gemeinsamen Umgang miteinander, was irgendwie der Begriff ja nahelegt, aber was oft genug jedenfalls mittlerweile vergessen wird, wenn es darum geht, die Soft Skills zu entwickeln von Menschen, weil das gar nichts ist, was ich für mich alleine tun kann, beim besten Willen nicht, sondern was ich eben tatsächlich erst gemeinsam vollziehen lässt. Auch hierfür möchte ich nochmal ein Bild verwenden, wo ich hoffe, dass es zeigt, wie tiefgreifend diese Fähigkeit auf der einen Seite und wie wichtig die Realisierung, dass es eben etwas Gemeinsames ist, auf der anderen Seite ist. Auch nochmal in Bezug auf Lehr- und Lernprozesse, auf die digitale Transformation. Das soziale Lernen ist nur aus der Gruppe, aus der Gemeinschaft heraus erklärbar und nicht umgedreht. Das heißt, das ist eine eigene Bezugsgröße, die eben auch eigene Gesetzmäßigkeiten aufweist, die sich tatsächlich nicht aus den individuellen Fähigkeiten her erklären lässt oder nur in dem Fall wirksam wird, wenn eben der Gruppenkontext und Zusammenhang gegeben ist. Michael Tomasello greift damit etwas auf, was bereits lange vorher in verschiedenen Richtungen sowohl philosophisch als auch psychologisch diskutiert worden ist, wie beispielsweise Peter Berger und Thomas Luckmann das schon in ihrer Rekonstruktion von Realität, von Gesellschaft beschrieben haben. Auch die wiederum greifen auf Hegel, Marx und Ähnliche zurück. Das heißt, es gibt einen bestimmten Strang in der Wissenschaft, sowohl philosophisch als auch psychologisch und soziologisch, der diese Facette immer schon betont hat, der aber derzeit im Zeitalter der Singularitäten völlig verschüttet ist, untergegangen ist, wie auch immer man sehen will, der also gerade erst neu entdeckt werden muss, damit auch die theoretische Einordnung wieder anständig funktioniert. Das war also der erste Teil zur Frage der geteilten Intentionalität und was das bedeutet für Lehr- und Lernprozesse im Rahmen der digitalen Transformation und des digitalen Paradigmenwechsels. Der Teil 2 wird sich mit anderen Schlussfolgerungen beschäftigen, die sich daraus ergeben, Insbesondere wird er einen Vergleich zum klassisch-humanistischen Bildungsideal einer substanziellen Individualität herstellen. An dieser Stelle folgt jetzt erst einmal weiter der Medien- und Literaturnachweis sowie natürlich auch obligatorisch die Verwendung der verschiedenen Bilder und Musikstücke in diesem Video.